400.000 Wohnungen sollen pro Jahr hierzulande gebaut werden, davon 100.000 Sozialwohnungen, so steht es im Koalitionsvertrag der Ampel. Doch das Ziel wird auch dieses Jahr verfehlt, räumte das Bauministerium bereits ein. Jetzt schlagen die großen Wohnungsbauverbände Alarm, denn sie sehen den Neubau vor einem Kollaps. Beim Wohnungsbautag in Berlin forderten sie heute ein Sondervermögen von etwa 50 Milliarden Euro, um die Lage zu entschärfen. Vor allem in den Kommunen liegen viele Bauprojekte brach. Bad Schmiedeberg war für junge Familien lange ein Geheimtipp. Eine Autostunde nördlich von Leipzig. Hier kostete der Quadratmeter-Bauland 45 Euro. Trotzdem liegen viele Bauprojekte auf Eis. Wir merken, selbst Grundstücke, die wir verkauft haben, dass sich dort die eine oder andere Baumaßnahme weiterhin verzögert, weil eben die Käufer jetzt erstmal abwarten, dass sich die Baupreise stabilisieren. Laut einer Umfrage des IFO-Instituts melden aktuell 16 Prozent der Wohnungsbauunternehmen abgesagte Aufträge. Das Problem, die Baukosten. Beim Neubau von Wohnungen, vor allen Dingen von Geschosswohnungen, also da wo der Mietwohnungsbau stattfindet in deutschen Städten, werden derzeit Baukosten aufgerufen, die zwangsläufig dazu führen, dass der Vermieter, und es ist egal, ob es sich um eine Genossenschaft handelt, ein kommunales Unternehmen oder einen Freien, für mindestens 17,50 Euro kalt vermieten muss. Zwar fördert die Bundesbauministerin den sozialen Wohnungsbau mit 14,5 Milliarden Euro, das Verbändeverbündnis fordert aber deutlich mehr staatliches Geld für bezahlbaren und sozialen Wohnungsbau. Wir schlagen deswegen konkret vor, ein Sondervermögen zu schaffen, ähnlich wie bei der Bundeswehr, über 50 Milliarden Euro und damit in den nächsten drei Jahren äh, die Sache wieder nach vorne zu bringen. Sondervermögen klingt ja mal so super, nach einem Batzen Geld. In Wirklichkeit ist es ja ein Batzen Schulden. Ähm, das ist eine Forderung, die kann ich verstehen, auf der anderen Seite ist es so, dass wir natürlich das Grundgesetz sehen müssen und das Grundgesetz schränkt auch die Verschuldungsmöglichkeit des Staates deutlich ein. Die Baugewerkschaft sorgt sich um die Arbeitsplätze am Bau, denn wenn Aufträge fehlten, würden Fachkräfte abwandern. Weniger Beschäftigte bedeutet letztendlich weniger Kapazität. Wenn sie weg sind, kommen sie auch nicht einfach zurück, da mache ich mir echte Sorgen. Noch sei genug Personal da, um 400.000 Sozialbauwohnungen bis 2026 zu bauen. Es fehle nur das Geld dafür.